Was ist wichtig für die Motivation, die Studieneingangs- und Orientierungsphase abzuschließen und dann erfolgreich in das weitere Studium einzusteigen? Die STEOP ist zwar ein besonderer Teil des Studiums, in dem Sinne, dass sie einfach am Anfang steht, aber sie ist natürlich in einen großen Kontext eingebettet. Also wenn man die STEOP abschließt, beginnt ja das Studium eigentlich erst. Es ist zwar ein gewisser Druck, natürlich, aber wenn man sie abschließt, hat man auch die Gewissheit, dass man diesen Druck standhalten kann. Daraus kann man dann wiederum Selbstbewusstsein generieren, zu sagen, okay, wenn ich das kurze Projekt StEOP abgeschlossen habe, reicht meine Kraft auch für das lange Projekt eines Bachelors, eines Masters, eines Doktorats oder weiß Gott noch mehr darüber hinaus. Und es hilft sicher auch, sich bewusst zu machen, dass man mit den anderen äh, Studierenden und Studierenden einfach in einem Boot sitzt. Das geht ja jedem so. Jeder kämpft am Anfang, jeder sucht sich einen Weg durch diese neue Umgebung. Aber es schaffen auch viele und es haben auch schon viele vor einem geschafft und es werden viele nach einem schaffen. Wenn man sich das bewusst macht, dann wird das Problem, das oft unüberwindlich scheint, einfach äh, schon mal naturgemäß etwas kleiner. Man kann es schaffen. Und äh, andererseits, äh, wenn man dann sieht, dass man auch in äh, steho schon sehr mit der Praxis seines späteren Berufs zum Teil zu tun hat. In der Informatik fangen wir schon sehr früh an, wirklich relevante Aufgaben lösen zu lassen. Ich, in der Informatik versuchen wir zum Teil schon aus steop veranstaltungen heraus zukünftige studentische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gewinnen, die dann einfach in, in äh, weiterer Folge sehr nahe an aktuelle Forschungsthemen geführt werden. Wenn man also diesen frühzeitigen Kontakt zur Praxis äh, sieht, dann sollte einen das auch motivieren, einfach weiter zu tun und äh, das STEOP nicht äh, so als die große Hürde zu sehen, sondern als eine Chance, tatsächlich fundiert in ein Fach hineinzustarten. Also, ich würde jedem Studierenden raten, auch wenn es nicht im Curriculum vorgesehen ist, Fachwissen sozusagen praktisch anzuwenden, schon während des Studiums, Kontakte zu knüpfen mit der Arbeitswelt, sich verschiedenste Arbeitsbereiche anzuschauen, um zu sehen, was liegt mir, was sind meine Stärken oder was gefällt mir auch nicht, was werde ich sicher nicht tun und dementsprechend sozusagen die freie Wahl oder äh, das, äh, das zu vertiefen, was mich äh, ganz, ganz speziell äh, interessiert. Wesentlich, denke ich, ist es auch, äh, aktuelle Informationen äh, wahrzunehmen, äh, diese zu beurteilen, äh, darüber zu reflektieren und dann vielleicht auch mit äh, seinen Kollegen äh, das zu diskutieren. Und da gibt es natürlich im Ernährungsbereich ganz vielfältigste Themen, die eben in den Medien, in der Politik diskutiert werden und wo man also dann sein Fachwissen wirklich auch praktisch anwenden kann und wo es dann auch Spaß macht sozusagen zu sehen, warum bedarf es der Grund, des Grundlagenwissens oder des äh, Fachwissens oder diverser Lehrveranstaltungsinhalte, äh, um hier also wirklich äh, kompetent ähm, und äh, wissenschaftlich fundiert äh, diskutieren zu können und argumentieren auch zu können. Wenn die Orientierung in der Steo zu dem Ergebnis geführt hat, und das hoffen wir natürlich in den meisten Fällen, dass das so ist, dass sich Studierende wirklich für das richtige Fach entschieden haben, dann ist die Motivierung relativ äh, klar, nämlich die Möglichkeit, äh, den weiteren Weg durchs Studium aktiv entlang der eigenen Interessen zu gestalten. Das ist jetzt in Abhängigkeit von den Curricula vielleicht nicht überall gleich leicht und es gibt nicht überall die gleichen Wahlmöglichkeiten, aber grundsätzlich bedeutet halt die Steop hinter sich zu haben, die Freiheit, das Studium auch nach eigenem Ermessen zu gestalten. So, jetzt haben wir gehört, dass die STEOP schwierig ist. Was ist die Motivation, um die STEOP abzuschließen und um das Studium weiter erfolgreich zu meistern? Eine ganz große Motivation für unsere Studierenden, die mit der STEOP in das Studium einsteigen, sollte sein und ist hoffentlich, dass das Wissen, dass wenn sie die STEOP abschließen, es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass sie das gesamte Studium erfolgreich abschließen können. Unsere Abschlussquote korreliert ganz stark mit der Quote derjenigen Personen, die die STEOP bestehen. Das heißt, wenn Sie die STEOP schaffen, ist es sehr wahrscheinlich, beziehungsweise man kann davon ausgehen, dass Sie auch das gesamte Studium der Theater, Film und Medienwissenschaft abschließen. Das heißt, man muss da sozusagen ins kalte Wasser springen, man muss die Zähne zusammenbeißen, ein Semester, manchmal zwei Semester, wenn Sie die STEOP wiederholen müssen, aber wenn sie es geschafft haben, die Steop abzuschließen positiv, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie das gesamte Studium bestehen. Ja, das ist eine tolle Motivation. <lacht> das finde ich auch. <lacht> Und es ist auch eine Motivation, dass wenn man je aktiver man in der Stiop ist, desto ähm, mehr wird sozusagen dieses ähm, äh, universitäre Lernen aktiviert und desto leichter fällt einem dann vielleicht auch, äh, fallen einem die nächsten Schritte im Studium? Absolut, gut, dass du das äh, erwähnst, weil das natürlich auch die, äh, die Erfahrungsberichte reflektiert von Studierenden, die schon weiter fortgeschritten sind, die sagen, dass sie im Grunde äh, in der STEOP, in der Phase der Steop am stärksten herausgefordert waren und im eigentlich alles, was sie dann sozusagen später im weiteren Studium brauchen, auch an Tools, an, Lern, an Lernstrategien, durch die Steop erfahren haben. Das heißt, es wird leichter, es wird natürlich auch interessanter, es geht mehr ins Detail, also unbedingt dranbleiben, die STIOP allein reicht natürlich auch nicht.